Yeah. Schöner Häsch auch dem Zauber. Dieses Jahr der Sandra 12 oder 16 cm mit pro Dickkopf 5 und 7 Gramm war oh, super. Diese Farbe, Rivante, toll. Weiter geht's.